Hallo zusammen, ich bin Helena. Ihr kennt mich wahrscheinlich aus der Computerspielschule. Wie ihr alle auch, musste ich meinen Alltag wegen Corona natürlich ein bisschen anpassen. Und auch wenn ich immer noch viel lese und viel zocke, viele Filme und Serien gucke und mich auf ein Master bewerbe, gibt es daneben noch ein paar Dinge, die wir für Stadtmedienzentrum geplant haben, sobald es wieder geöffnet hat. Unter anderem arbeite ich zum Beispiel gerade mit Moni und Chris an einem Blockzill-Spiel rund ums Thema Computer. Und wir haben uns zusammen einen Wettbewerb überlegt für das diesjährige ETFS. Schaut also gerne vorbei, falls es euch interessiert. Ähm, ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen können. Und ja, bis dahin!